Kennen Sie das auch, manchmal so diese innere Unruhe, die Sie nicht zur Ruhe kommen lässt, die so richtig quälend sein kann? Dann wird man so kribbelig und hat so eine, ja, so eine richtig quälende Unruhe und man möchte so gerne da rauskommen. Ich habe heute die fünf besten Tipps, die Sie sofort aus dieser inneren Unruhe rausholen und das alles ohne großes Hexenwerk. Nach dem kleinen Intro geht es direkt los. Wenn ein so eine innere Unruhe plagt, dann ist man regelrecht gequält und man die Gedanken kreisen und man weiß gar nicht so richtig, wo man angreifen kann, um diese Unruhe loszuwerden. Mein erster Tipp dafür ist, einmal die Gründe zu hinterfragen. Was genau macht mich so unruhig? Was kribbelt so in mir? Was muss weg oder was muss erledigt werden, damit ich wieder ruhiger werden kann? Manchmal sind das ganz einfache Dinge, dass man so das Gefühl hat, ich habe irgendwas vergessen, was wichtig ist. Wenn Sie dann darauf kommen und das erledigen können, dann wird es Ihnen schon eine ganze Menge besser gehen. Oder aber Sie stellen fest, wow, ich habe einfach zu viel und ich habe jetzt so die Sorge, dass ich nicht fertig werde. Dann wissen Sie aber auch, was ist, nämlich Sie haben einfach zu viel und Sie können gewisse Dinge einfach vielleicht dann hinten anstellen zum beispiel für morgen oder übermorgen dann planen so dass sie das was für heute wichtig ist tatsächlich auch erledigt werden kann also setzen sie prioritäten überlegen sie ganz genau was muss ich heute tun was ist heute nicht nur dringlich sondern auch wichtig was sollte also erledigt werden mein zweiter tipp ist dass sie sich dafür ein klein wenig Entspannung gönnen. Weil ganz häufig ist es so, dass wir gerade dann so in so einer Stressspirale drin sind, ne, so diese typische Nummer mit dem Cortisol, was uns gerade so Scheuklappen aufsetzt, sodass wir manchmal die Gründe gar nicht finden können. Das heißt, in dem Moment ist eine Entspannung durchaus sinnvoll, weil wir dann häufig auf die tatsächlichen Gründe kommen. Ne, weil ich kenne das sehr gut, man ist dann so in diesem Alltagstrubel drin und ist so in Action, dass man... Ja, den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Gönnen Sie sich also eine kleine Entspannungspause, das können einfach auch ein paar Minuten sein. Und ob Sie dann definitiv eine Entspannungsübung machen, wie PMR oder autogenes Training oder eine Atemübung, oder ob Sie einfach mal so ein bisschen starr die Wand anträumen oder aus dem Fenster träumen, vielleicht ein bisschen Musik dabei hören, das bleibt ganz Ihnen überlassen. Wichtig ist nur, dass Sie anfangen, die Gedanken fließen zu lassen und dadurch viel, viel schneller auf die eigentlichen Gründe kommen, was Sie so unruhig macht. Mein dritter Punkt ist, dann auch in die Bewegung zu kommen. Und damit meine ich jetzt nicht Sport machen, ja, weil Sport beschäftigt Ihre Gedanken zwar auf eine andere Art und Weise, was für Stressabbau immer sinnvoll ist. Was ich meine ist, zum Beispiel einfach mal zügig für eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde spazieren zu gehen. Erstens mal baut das die Stresshormone ab und zweitens mal sortiert das die Gedanken nochmal neu. Und ganz, ganz häufig ist es so, eigentlich ist es immer so, dass wir beim Spazierengehen die Augen nach links und rechts wandern lassen, dass wir ein bisschen gucken, was ist hier los, was ist da los und das auch wiederum für den Einklang von der rechten und linken Gehirnhälfte sorgt und somit die Gedanken klarer, strukturierter werden, die Scheuklappen abgenommen werden und wir damit auch manchmal auf wirklich gute Lösungen kommen also bewegung hilft wirklich gut diese innere unruhe abzubauen und es sollte und muss nicht immer sport sein sage ich hier ganz explizit nur auch nicht bitte irgendwie so ein bisschen depressiv durch die gegend drömeln, sondern schon so ein bisschen zackiger gehen weil das bringt bewegung das bringt schwung in den körper und das bringt auch schwung in den geist wenn sie dann wieder da sind das ist auch direkt mein vierter punkt machen sie sich einen plan ich hatte eben schon von prioritäten gesprochen dann planen Sie bitte, wenn Sie diese Scheuklappen sozusagen abgesetzt haben, dann planen Sie, wie Sie vorgehen möchten. Was ist also wirklich wichtig? Was sorgt dafür, dass Ihre innere Unruhe aufhört und stattdessen eine Ruhe einziehen kann? Was muss also erledigt werden? Was muss aus dem Kopf raus? Was gilt es jetzt zu tun? Und wenn Sie diesen Plan gemacht haben, werden Sie auch schon feststellen, dass Ihnen wohler werden wird, weil Sie einen ganz klaren Fahrplan haben. Was ist jetzt als nächstes zu tun? Und sowas beruhigt uns einfach immer. Ob das nun also eine To-Do-Liste ist, die Sie aufschreiben, ob es vielleicht das Delegieren von Aufgaben ist, ob es das Sortieren der Gedanken ist, dass Sie sagen, ach Mensch, irgendwie ja, pf, hatte ich die ganze Zeit im Kopf. Ich muss unbedingt mein Badezimmer putzen. Aber meine Güte, das ist jetzt gar nicht so wichtig. All diese Dinge können hilfreich sein, um Ihnen diese Ruhe zu verschaffen. Und jetzt als letzter und auch als wichtigster Punkt, wie ich finde, ist diese Technik des Gedankenstopps. Sollten Sie also feststellen, dass Ihre innere Unruhe trotz dieser vorherigen Punkte nicht aufhört. Sie aber eigentlich genau wissen, wie es vorangehen soll, aber Ihr Gehirn der Meinung ist, nee, ich muss da noch ein bisschen drauf rumkauen, irgendwie ne, habe ich das Gefühl, ich muss das jetzt machen und viele Gehirne ticken leider Gottes so. Dann machen Sie einfach diese Methode des Gedankenstopps. Das heißt, wenn sich diese Gedanken wieder aufdrängen, wenn sich diese innere Unruhe wieder aufdrängt, dann sagen Sie innerlich oder auch gerne laut, je nachdem in was für einem Umfeld Sie gerade sind, Stopp dazu. Sagen Sie Stopp, jetzt ist hier nicht der Raum und die Zeit dafür. Nehmen wir an, Sie wollen ein bisschen runterfahren, Sie wollen ein bisschen entspannen oder Sie haben Ihren Plan fertig und sagen, gut, für heute war es das jetzt aber auch, trotzdem kommen die Gedanken wieder, sagen Sie Stopp, heute nicht, morgen geht es weiter. Und fangen Sie dann aktiv daran an zu denken, was Sie jetzt tun möchten. Zum Beispiel lecker essen oder ein bisschen spazieren gehen oder sich mit einer Freundin oder einem Freund treffen, was auch immer. Ich weiß, diese, diesen Einwurf höre ich sehr häufig, dass viele denken, das kann ich nicht, das geht bei mir nicht. Denken Sie mal drüber nach, in wie vielen Situationen Sie es durchaus hinbekommen. In wie vielen Situationen schaffen Sie es, andere Gedanken außen vor zu lassen und zu sagen, nee, jetzt bin ich hier meinetwegen am Arbeitsplatz, ich muss jetzt dies und das fertig machen. Die, den, den Streit mit meinem Partner oder meiner Partnerin von heute Morgen, der ist zwar irgendwie unterschwellig da, aber dafür ist jetzt keine Zeit. Vielleicht kennen Sie solche Situationen. Und genau das meine ich damit. Man kann es, wir können es alle. Aber auch nur dann, wenn wir ganz aktiv daran gehen und sagen, so jetzt nicht, jetzt konzentriere ich mich auf das, was ich jetzt tun möchte oder tun muss und an das andere denke ich später. Das ist die Technik des Gedankenstopps. Wenn Sie also sich sozusagen zu einem späteren Zeitpunkt mit diesen Gedanken verabreden, wenn Sie sagen, so für heute ist Schluss, heute denke ich da nicht mehr dran, morgen früh beschäftige ich mich wieder mit meiner Liste und dann kann ich gerne wieder drüber nachdenken, dann funktioniert es auch. Wenn Sie jetzt dann anfangen zu sagen, so und jetzt gehe ich mit meinem Freund und meiner Freundin ins Kino, wir schauen uns einen tollen Film an, was auch immer Sie vorhaben und Ihre Gedanken damit beschäftigen. Das ist der Trick beim Gedankenstopp, dass Sie Ihre Gedanken mit etwas anderem beschäftigen und sobald sich die störenden Gedanken aufdringen, die Ihnen diese Unruhe verschafft, ein klares Stoppzeichen setzen und sagen jetzt nicht morgen wieder oder in einer Stunde wieder oder heute Abend oder wann auch immer Sie das einplanen. Das waren also meine fünf besten Tipps, um diese innere Unruhe abzubauen. Die wirken in aller Regel auch sofort. Das heißt, wenn Sie diese Unruhe spüren, machen Sie nicht den Fehler wie viele andere und machen einfach weiter, sondern gehen Sie genau nach diesen Punkten vor, nach dieser Technik vor. Und ich bin ganz sicher, dass es auch Ihnen helfen wird. Ich freue mich auf Kommentare von Ihnen, wie es Ihnen vielleicht geht, ob Sie vielleicht auch noch irgendwelche Tipps für uns alle haben, wie Sie Ihre innere Unruhe noch bewältigen können mit Tipps, die ich heute vielleicht nicht erwähnt habe und wie immer freue ich mich über einen Daumen hoch. Das war es auch schon für heute.